Moin, moin. Vor dem Video wollte ich nochmal Glock, Glocknitzer Pro grüßen. Der hat heute Geburtstag. Alles Gute und jetzt geht's los mit dem Video. Ich hab halt keinen shuffle mit, das ist das Problem. Hier sind auch gar keine Leute. und auch keine Kisten RIP Leben Habt ihr schon von dem neuen Song von Tanzverbot gehört? Der ist glaube ich gestern rausgekommen Schon feierlich <lacht> Also ich finde den Song sogar besser als den von, ähm, von Bibi und von Katja Das ist meine Meinung aber, was sagt ihr denn dazu, zu dem Song? Findet ihr den schlimmer, oder findet ihr ihn genauso schlimm, oder besser? Müsst ihr mal einen, einen Kommentar verfassen. Oh, hier ist eine Kiste. Aber ich wette, wenn ich jetzt hier... Oh, da ist einer. Kann ich ihn töten? Der farm fleißig. Okay. Ich würde sagen, wir machen jetzt einen schönen Skydrop. Oh, ich kann sogar direkt die Kiste nehmen. Ob sie. Ich weiß nicht, ob ich das noch brauche. So. Okay. Gehen wir mal weiter. <lacht> Gehen wir mal. Wäre schon praktisch, wenn hier mal eine Kiste wäre. Oder das ist eine Kiste. Hier oben auch noch eine Kiste. Ja. So. Was haben wir hier? Nehmen wir mit. What the fuck? Boah alter Schwede. Junge. Junge erschreckte mich. Übrigens auch noch eine Kiste. Oh. Uh. Lego. Auf jeden Fall lecker. Nehme ich. Oh, uh, hier ist auch noch eine Kiste. Mining World Pass. Ach, aber ich glaube es sind noch keine Gegner online. Habe ich, ich gespawnt. Das hätte ich ganz vergessen. Ich kann jetzt noch meinen Savage aufmachen. So, oh, good luck. Oh, uh, das ist ein Schad. Da ist ein Schad. Komm der geht jetzt noch einmal rum, oder? Muss skippen. Scheiße. <lacht> RIP. Moin Leute, heute bauen wir uns mal Stone Gen, womit wir unsere Seeds farmen können, also wo ihr eure Seeds placen könnt und anschließend dann farmen könnt, also viel Spaß, tschüss. <lacht> So funktioniert alles so wie es sollte. Hm. Ich hoffe es geht auch alles perfekt. Ja. Perfekt. Oh nein, ich glaube ich habe es verkackt. Ja. Hier seht ihr den, seht ihr den klassischen Fall von verkackt, weil man zuerst ähm, die scheiß Wasser einmal wieder füllen muss. Ach nee man. Haben wir alles verkackt. Wir müssen nochmal testen, ob es ganz geht. Deshalb will ich noch mal alles abbauen. Crush. Was Crush? Ne, okay. kann es wieder ausmachen denke ich, ich denke wird klappen wir gucken wir ja gleich mal Videos machen weil wir müssen, wollen ja auch irgendwo die Seats hinplacen. Place brauchen wir einen Platz deshalb muss aber so umgestellt werden so dass das nicht den Scheiß da stört dass lava darunter fließt also ich glaube So. Und hier nicht einfach so eine Reihe anhauen. So eine Reihe von. wo so, geht, ne? Perfekt. Und dann muss man ein bisschen aufbauen einfach. Und dann kann man hier immer die Seats in place. bin theoretisch auch einfach noch einen da hinhauen. Das ist auch gleich lang. Dann gehen wir noch nach oben, holen uns hier eine Kiste. Den oben hochkloppen. Ein Schnee aus. Ah, hier haben wir es noch nicht fertig. Da ist wir auch hier mal ein paar Seeds. So. Bitte. Hier ja, doch perfekt. Dann hauen wir hier die Seeds ein. So. so, die Farm ist fertig und ich hoffe ihr konntet euch damit ein bisschen Tipps abholen oder ihr wusstet schon wie man es baut, aber auf jeden Fall ist unsere Farm jetzt fertig und ich würde sagen bis zum nächsten Mal. Habt ihr Tschüss.